Ich hab, die Cross, ich hab die Cross, ich hab die Cross. Nichts machen. Ja! Nein! Das ist Einen Wunder, wunderschönen guten Morgen aus Malta. Zweiter Tag. Mein Name ist Jan oder Dem Kobi, wie ihr mich wahrscheinlich eher kennt. Und wir haben heute ein sehr, sehr schweres Spiel vor uns. Wir spielen heute gegen Vitality. Die sind schon ein bisschen länger jetzt hier auf Malta. Die haben gerade die Pro League hier gewonnen. Dementsprechend meiner Meinung nach auch der äh, stärkste Gegner, den wir bei uns in der Gruppe haben. Ähm, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Äh, ich hoffe, dass die Jungs das schaffen, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben noch drei Versuche. Insofern, Leute, einfach viel Spaß beim Video dranbleiben. Wir sehen uns später. <lacht> Es gibt Zinni, die doppelt die haben. Ne, nee, die schmecken nur, wenn sie aufgenommen werden. Nein! Auch ja, genau. Aber, aber ich denke. ist besser als, nee, als, das. als das. Nee, aber ist safe, overrated. Man ja, denkt so, boah, das, das muss voll. der Shit sein, ja. aber es ist immer overrated. Also das, was ich am liebsten gegessen habe, war das Dreckigste gewesen. Die äh, gelben Bällchen. Log mal. Nee, die, was? Ja. ja, Pops. Aber welche? Honey Pops, Anipops. Pops, die haben so einen ganz komischen Namen. Du weißt halt, was ich meine von Kellogg's. Lock mal ist mein Leben. Das ist Mr. Crunch. Alle Zwiebeln. Zwiebeln sind aus Bessern. Nein, Mr. Crunch werde ich irgendwann entsorgen. Ja, das viel Gesicht. Ich werde dich irgendwann entsorgen. Dann gibt's keine Auslandsevents mehr. Oh, ich, okay. gut. you can cheer but don't for the team. Like yeah. For yourself. You yeah, but sometimes this would happen like but oh, for example oh. if Tapsen uh, makes some move because of you I make like it yes. was the upset so yeah du okay. you know, like I would I really try not to like you know yeah, yeah, sometimes it is like oh, oh, oh sorry. Oh, All playing football he's never making 6 oder 15. 6 oder ja, da will ich Wieso? Du musst so lange bleiben wie der letzte Spieler. Nee, du fliegst mit den letzten Spielern rein. Papalapap. Ich fliege hier die Frankfurt-Route mit denen, die einen richtig ekligen Weg haben und helfe unseren Spielern, dass sie ihr kriegen und hinzukommen. Ich habe zwei Kinder. Du? Eins. Hast du damit ähnlich so Oh man. Eins, zwei. Diskutieren? nicht. Deswegen war schon genug Stress. Ich bin älter als du, also halt mal den Schnabel. So 16.9.83 16.9? Ja. das ist schon 50? Ich bin älter Ja, guck, ich habe vor älteren Leuten keinen Respekt, das also nervt mich nicht. Wir fliegen Freitagmorgen, der Flori nimmt jetzt mal schön auseinander. Und dann nehmen wir morgen irgendwie so eine Rumpeltruppe nochmal Hops so und Best of drei und dann ist vorbei. Dann gehen wir schön noch äh, ein gutes Stück Fleisch essen. rein wir gehen, fliegen wir hier hey Jungs, lassen wir lassen euch alleine. Viel Glück, ich hab das, ja. Seconds now, it's getting scary, and they're already watching it. Wow. Sirson, could he do it at range? He's almost got it already. He had 10 seconds on the clock, he's gonna make a run for it. He shouldn't even be close back into look. Ah, no! Absolutely no! outrageous! Woo! They've got the bomb part. again in a round where they had almost nothing. and sneaking out and the tabs are absolutely godlike but taking for Tapsin's oh. gonna going to be real difficult Spinks, I mean heads up play he even does actually go to look but still can't really win it Molotov here will force to pre-forward and look at the pre-fire for Tapsin. what a genius I found the perfect timing definitely spotted Molly comes forward in the one on two he's grabbed the first the second massive attack from Sphinx oh. committing to it with Sphinx out there oh Kido sees the bomb the spreeze Ich hab die Chance, nichts machen. Ja, Wir sind jetzt gerade direkt nach unserem Spiel gegen Vitality und wir haben wieder erwartend relativ easy gewonnen, würde ich behaupten. Ne? Was willst du dazu naja, sagen? nicht easy, aber äh, ich sag mal so, wir haben viele knappe Runden verloren, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen in der ersten Hälfte besonders. Aber wir haben uns äh, nicht davon, sage ich mal, mental zerbrechen lassen wir sind gut zurückgekommen. Und jetzt stehen wir hier als Gewinner. Ja, sehr starkes Comeback. Vor allem, ihr habt ja auch äh, in, den ersten, ich glaub, in der ersten Hälfte habt ihr die drei oder vier Runden mit nur einer AK, einer Hero-AK gewonnen. Ja. Also, ja. also ich denke, eine Runde von Rich war sehr entscheidend da am Asport, wo er zwei Entries lang holt. Ich denke, die hat das Spiel gedreht und dann, wie gesagt, gut als CT reingekommen, Pistol gewonnen. Und dann. Ist gut. Morgen spielt ihr entweder, ich habe vorhin geguckt, entweder gegen Heroic oder gegen äh, Enz, glaube ich. Gegen wen würdest du lieber spielen? Heroic, weil wir schon so oft gegen die verloren haben, <lacht> dass wir die jetzt endlich mal ficken müssen. Und morgen wird richtig gefickt. Morgen wird richtig gefickt. Starke Worte, Nils, ich okay. danke dir. Gutes Spiel. Wir sehen uns. So Leute, ihr habt es gesehen, zweiter Tag vorbei, zweiter Win geholt. Wir wissen noch nicht genau, gegen wen wir morgen spielen. Wahrscheinlich gegen Enz oder Heroic. Mal schauen. Aber es ist eigentlich auch egal, wir holen morgen den dritten Win oder werden wir Legends. Und ich hab's jetzt hoffentlich nicht gejankst. Aber ist egal, Leute, ich glaube an uns. Go big. Liken, abonnieren, Glocke, ihr wisst's. Adios. Maus! Was wir alle können, das kannst du erst recht, Alter. Du warst ein Geborener, weißt du? Du kannst alles, Alter.